Willkommen zurück zu einem neuen Video. Also wir sind auf jeden Fall bei der Growth Street gestartet. Heute probieren wir mal, alle 20 Tankstellen auszurauben. Ich würde mal sagen, hier ist gleich die erste Tankstelle um die Ecke. Ihr seht schon. Also ich hoffe, es ist möglich. Wir werden das so machen, ohne zu sterben. Ihr wisst, alles in einem durch. Davor aber noch mal kurz was trinken, weil egal, ich habe nur ein halbes Leben. So geht okay, das nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert. Und ich hoffe wir schaffen das, weil eigentlich ich bin mir nicht so sicher, ob wir es schaffen. Ich meine, die erste ist ja direkt im Gangviertel. Und ich weiß nicht auswendig, wo die sind. Okay. Elo, bitte gib mir Money. Ja, alles gut. ich mal Zeit. Och Junge, ein Stern. Ja. Lies geh weg. Oh. Hm? ja, es ja, geht irgendwie nicht. 76 plus. Ah, jetzt geht's. 32 ist ja gar nichts, Digga. Davor. Okay, wo ist die Polizei? Oh, ach. Ein Auto auf jeden Fall direkt bei uns. Ähm, schlecht geparkt Ach, der läuft schon. Ich habe einfach mein, mein Fluchtwagen schlecht geparkt. Davor. Nach langer Zeit sind wir jetzt hier bei der zweiten. Irgendwo im Norden. Oh, Geh mir ein bisschen das Geld. Komm bitte. Ich möchte nicht töten müssen. Raus ich habe gehört, dass wenn man wohin schießt, geht es schneller. Ich bin gespannt, ob ich jetzt mehr kriege. Bitte. Wirf. 309. Ja, moin, also wirklich. Vielen Dank für das ganze Geld. Ich sag, ab zur nächsten Tankstelle. Aber warte mal, wo ist die? Ich glaube, die ist irgendwo da in der Gegend rum. Die nächste Tankstelle. Ich glaube, die hat sogar noch zu, kann das sein? Ah, nö. Okay, guten Morgen. Jetzt werden wieder das übliche Geld... Ja, warum geht da aber? Warum kann ich da aber so nicht drüber schauen? Bitte ein bisschen Geld hier. Da geht's ja. 97 auf jeden Fall schon in der linken Kasse. Also, es hat sich wieder gelohnt. So. 751, okay. Das ist wirklich ein einfacher Lifehack, Digga. Easy. Und die Polizei ist auch wieder nicht da. Die nächste Tankstelle ist hier oben bei meinem Dings da. Ich würde sagen, ab dorthin, Junge. Das Es sind allein schon 10 Minuten jetzt schon um, Digga. Ich habe immer noch Sterne, Junge, es nervt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch, Digga, weg mit dir. Jo! Ähm. Aber ansonsten hat das überlebt, weil ich keinen Stern zu bekommen Digga, was hupst du? Was ist falsch mit dir? Okay, hier ist der nächste Markt. Junge. Ganz schnell durch. Guten Morgen. Yo, what the? Sieht dir einfach eine Pamston raus. Ja, moin, Digga. Ach, du heilige. 93. Schon mal jetzt. Digga. Der zieht eine Pump raus. 44 ist ja gar nichts, gar nicht gelohnt. Junge. Der zieht einfach die Pumpgun raus. Und mein Auto braucht auch mal ein Upgrade. Muss ja gleich ein neues und Junge. Ach nee, da vorne kommt sogar schon Polizei entgegen. So nach einer kurzen Runde sind wir wieder hier. Lass mal schauen, ob es ihm wieder gut geht. Oder ob er immer noch so einen Drecks pumpgun hat. So ja, guten Morgen, kennst du mich noch? Also die Pumpgun kommen. Ja, ja, ja muss man ey, mit Pistol trainieren, der ich treffe damit ja gar nichts. Hoffentlich kommen jetzt nicht nur so 30 Dollar raus. Hund, jawohl, okay. 34, ich hab's gewusst. Junge, ich brauche mal ein neues Auto. Hier nehmen wir das und alles ist zu kaputt. Das ist man der Polizei ein bisschen helfen dass sie dem weg? Okay, oh mein Gott, bitte kann Stern, bitte kein. Ja, jetzt habe ich auch einen Stern bekommen. Ich wollte ihnen helfen, geben die direkt mal mir einen Stern, nehmen. Was ist das? Aber ich glaube, die verfolgen mich nicht. Kann das sein? Weil die wurden doch gerade irgendwie von den Angriffen, also. Hä? Ich, ich hä, ich check's irgendwie nicht. Der Stern blinkt da rechts oben. Und links auf der Map ist irgendwie nirgends ein Polizei. Jo, was mache ich hier? Ach, du ha Junge. Perfekt. Jo, Junge. Ich hoffe, dem Fahrrad geht's gut. So, genau wie vorher. Ich habe keinen Bock auf dich, Digga. Du nervst, wenn du direkt an mir bist. Geh auf den Berg hoch. Jo, da ist ein Geldtransporter. Was ist das denn? Digga, als ob. Das wäre ja mega krass. Ach, Junge. Hydrant gestorben. So, ich muss erstmal richtig einparken. Ich bin nervös. So, guten Morgen. Ich hätte gern das Geld. Ah ja, ja, ich hätte gern das Geld einfach. Weil das ist doch nicht ein zweiter oder? Ja. Oh. 6050 oder so plus. Let's go, Junge. Da vorne ist die Polizei. Jawohl! Genau jetzt geht das Verhandlungslevel aus. Ihr gönnt sie euch. Genau jetzt. Ich glaube, man wird hier und das Auto auch. Es ist schon fast kaputt. Junge, komm schnell rein da. Ich muss dieses Auto ganz krass machen. Kann auch wenn ich jetzt ich, nicht ganzes Geld ausgebe, was ich gerade bekommen habe. Trotzdem, ich ein besseres Auto. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt noch sehr viele Tankstellen am Weg. Also ich sage mal lieber nichts dazu, ob ich es schaffen werde. Ja, raus hier. So, jetzt sind wir auch noch hier. Oh, da ist ein gutes Auto. Warum habe ich meins aufgezogen? Ach, Digga. Auf jeden Fall. Komm. Hat der auch eine Pumpkan dabei? Ach, er hat auch eine Pump. Ich weiß es. Komm. mache es. Zieh die Pump. Guck was hat. Ja, wahrscheinlich. Was hat der keine Angst? Was ist das für ein mutiger? Komm. So. Wie viel Geld? 53. Okay, ist schon mal besser als 33. So. Nehmen wir mal wieder mein Auto. Weil ich, ich habe es jetzt nicht umsonst aufgetuned, Digga. Ach. Auch drei Autos direkt zu mir? Nein. Nein. Okay, Digga. Ja, moin, zwei direkt vor mir. Oh nein. Oh nein die haben sich selber gequashed. auch einfach. Ich auch. Digga, zwei Hitze und ich wäre so tot. Wenn die Polizei schlauer wäre, hätte ich ein Problem. Jürgen, doch Lass mich... Digga, was habe ich euch gemacht? Ich habe der Polizei ja nichts gemacht. Ich mache nur eine Challenge. So, Digga. Hier ist dieses komische Depot-Dings. Und hier rechts sollte so ein... Tank. Ja, hier, let's go. Ich wusste nicht genau, wo. Die sind alle so schön an der Autobahn. Das ist, das ist nice zum Durchfahren. Digga, jetzt müssen Du bist nicht schnell rein, Junge. Komm. Es sind jetzt schon 20 Minuten vorbei, Digga. Ja, moin. Und oh, wir sind gerade mal bei der Hälfte, glaube ich. Und nicht mal. Komm, bitte beeil dich. Please. Wohin schaut er eigentlich? So, bitte. Ich muss das Geld hier nehmen. 302, perfekt. Und hier noch. Oh. Das war's alles. Schade. So. Weiter zunächst. Ich glaube, die ist da vorne irgendwo dann links. Ich weiß nicht genau wo. Aber egal. Wir werden es schon finden. Ganz einfach für mich. So, ah, Clucking-Bell. Aus geht es Andreas, kenne ich. Dieses McDonalds ähnliche. Das Geschäft. So, ist hier eine Tankstelle? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, oder? Ah, doch. diese Muss du musst so aufpassen, dass diese Tankstellen halt auch so funktionieren. Ich finde nur wenige, wo man reingehen kann. Aber davor noch eine Cola trinken. Einfach aus Prinzip, weil ich einfach übelst One-Shot bin, Junge. Man, was soll ich denn machen? Ich sicher nicht mit 50 HP die ganze Zeit überleben. So, aber jetzt. Guten Morgen. Ich hätte ein bisschen Geld. Ja. ein bisschen Geld. Hey, warum spawnt. Äh. Ja, moin, spawnt einfach komplett woanders. Hä, hey, warum hat der jetzt aufgehört? Äh. Okay. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Digga, was ist falsch mit der Tank? Ja, jetzt jetzt verschwende ich wieder Zeit, Junge. Nee. Okay, wir haben Geld mitgenommen, also zählen wir es als Ausrauben. Ja, komm, die kommen direkt dann links hoch oder was, Junge? Jo. jawohl, Ganz knapp. Und okay, wir in das Start, Junge. Hallo, hast du auch eine Pumpung dabei? Okay, ich glaube, er hat eine. Jo. Ja. Immer wenn sie zu ruhig sind, haben sie mir dabei, Junge. Was ist das? Ega. Wie viel war das? Ja, auch geht. So. Wir brauchen ein neues Auto, das hier. Ist viel schön. Ja, komm, breche ein. Das ist die längste Animation von Autoschild. Hier steht mein Altes. Aber ich glaube, wir haben eine Tankstelle am Land vergessen. Und so, hier rechts irgendwo sollte doch eine sein, glaube ich. Hab ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Und hier ist das Krankenhaus. Ja, da vorne ist die Tankstelle. Hier neben dem Friseur links. Let's go. Hier ist sogar so aufschiebbare Türen. Ja, Moin. So, ach, lädt sich erstmal alles. Äh, äh, hallo. Ich hätte gern ein bisschen Geld. Oh, oh Digga. Perfekt. Ja, wie liegt das denn noch da? WTF. Das ist am Boden, ist übrigens Ketchup. Ich habe nur gerade keine Wüste dabei. Für Moritz muss das Auto ist einfach jetzt schon wieder komplett kaputt. Ja, moin. Ich brauche einfach wieder ein neues. Das nächste Auto hole ich mir, wenn ich eins sehe. Oh, da links ist so ein Landauto. Das brauche ich. Das brauch ich. Digga. Mit einem kaputten Stadtauto am Land fahren oder was? Wahrscheinlich. Ähm. Ähm. Ist das der Besitzer? Okay, ihn juckt es nicht. Auch gut. Mich stört es ja nicht, weil es ihn nicht juckt. So, was sind wir jetzt hier? Vorne ist glaube ich auch eine Tankstelle. Ah, lol. Mission. Ich glaube, ich muss die irgendwie wegmachen. Ja, meine machen Schaden. Komm. Oh. Nach einer kleinen panel sind wir endlich bei der letzten Tankstelle angekommen, Junge. Endlich. Ja, hier. Bitte. Ich brauche nur ein bisschen Geld und dann ist alles okay. Ich mache gerade eine Challenge für YouTube, du weißt. Komm, sei ja nett. Äh. Okay. Perfekt. Oh nein, ich war schon Polizei. Okay, ein Auto, ja moin. Zwei, ja wahrscheinlich sind die so schnell hergekommen. Alles klar, Digga. Mein Auto gibt's nicht mehr. Ich glaube, muss ich ja ein polizei nehmen, Digga, what davor? Ach nee, jetzt habe ich drei Sterne bekommen, weil ich sie getötet habe, Digga. Jetzt ist kompliziert, nicht zu sterben. Wie viel wollte ich Wenn man einmal einen Polizisten anschießt, passiert direkt sowas. Macht das niemals. Die Junge, es sind halt auch schon wieder 40 Minuten vorbei. Das ist ja auch so, man muss sich dann cutten. Ach du Heilige. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so lange braucht. Ach komm, wie werde ich die Polizei hier los? Ach nein, nein, nein. nein. Zum Glück gibt es diese Fähigkeit zum so Slow Motion. Die rettet manchmal ein richtiges Leben. Und der hat den Berg hoch, dann ist alles okay. Wir haben mich schon verloren, alles gut. Ach. Hauptsache, sie sehen mich nicht mehr. Ach ne, vor mir ist eine Polizei. Zwei Polizei, okay. Ich kann es einfach vergessen, aufzuweichen. Oder? Oder? Geht das, Big Brain? Komm bitte. Seht mich nicht. Ach fuck. Ach, ja, komm. Ich glaube, wir müssen uns wehren. Weil langsam habe ich keinen Bock mehr auf diese ganze Polizei hinter mir. Hier. Was ist das? Ich glaube, es werden wir bald vier Stelle. Ja. Vier Sterne haben. So, Helikopter außen über uns. Sehr unsympathisch. Als äh, Alles klar, Polizei? fährt der ja schlimmer Acht, als ich? Egal. Ah, hallo hm? ist, das ein, ist das ein Polizeiauto? auch eine Straßensperre ist das Schlimmste. Komm. Ach komm, ich treffe wieder nichts. Manchmal ballern die einen richtig weg. Ach Junge. Oh nein. Ich glaube ich werde sterben. Bitte. Uff, die Lauf das ist so knapp. So, jetzt machen wir es aber. Jeet. Boom. Hoffentlich hat es getroffen. Komm, das muss treffen. Aber müssen bis wir vorbei sind. wäre ja dumm. Komm. Ich, ich falle jetzt gleich von der Straße. Ja, einfach direkt vor mich. So, jetzt warten wir. Bumm. Ja, Digga, ich weiß ja, was das macht. Ein bisschen Teil kann hier auch was Komm. Boom. Und hier noch eins. Abwarten. Weiter, bitte. Ich bin komplett los. Vier Sterne, zwei Helikopter. Ich muss hier hoch, Digga. Ach, komm. Macht direkt mit dir. Ach, du Heilige, Wenn ihr mal vier Sterne habt, du, brauch unbedingt, hab ich überhaupt nicht. What the fuck?